Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Fürs NES im letzten Part haben wir mit dem ja, letzten Dungeon weitergemacht und ich glaube heute wird der letzte Part sein von diesem doch eigentlich schönen Spiel. Also ich habe es wirklich schlechter erwartet, aber es ist es ist eigentlich recht spannend. Es ist nur sehr sehr schwer und recht kryptisch, aber doch zum Spielen macht es schon Spaß die Dungeon zu spielen. Also ich hätte es nie gedacht. Aber egal, ich glaube, mein Fazit kann ich sogar vielleicht gleich am Ende bei den Credits machen. Wobei ich glaube, dass die Credits eh nur ein paar, Sek paar Sekunden dauern wird, ein paar ein, zwei Minuten dauern wird. Es ist halt ein NES-Spiel. Die dauern, denke ich, nicht so lange. Geht auch weg. Ich soll vielleicht mal meinen Trank nehmen. Geht weg. Bam. Äh, ja, ich würde gerne hier irgendwie vorbei, ohne zu sterben. Ja, hat nicht geklappt. Wohin komme ich jetzt? Also, es gibt so viele Treppen hier. Bin ich auf einmal hier oben. <lacht> Warum auch immer ich das bin. Egal, ich werde jetzt einfach ähm, noch mal zurückgehen. Denn da waren noch ein, zwei Wege, die ich glaube ich nicht gesehen habe. Die würde ich zumindest noch ablaufen. Mhm. Ja. Muss ich muss aber die erstmal besiegen. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö, dö. So. Oh mein Gott. Tada. Aber ich glaube, der Pater wird schon komplett gefüllt werden. So, weil den Raum über mir der, war ja der eine, den ich auch über links erreicht habe. Kann ich mich vielleicht durch die Wand bomben? Mir geht nicht. Schade. Naja, ah ist auch okay. Ist ja nicht allzu so schlimm dann gehe ich halt hier nochmal den weg entlang dum, dum, dum. So. die räume über mir bin ich nämlich noch nicht abgegangen oder den raum zumindest ist ja auf jeden fall schon mal viele gegner die gespawnt sind ach sind raubschleim okay das geht eigentlich alter ich höre den boss das müsste aber gennen sein keine Ahnung, warum der genauso rumbrüllt wie alle anderen Bosse und zwar so wie, keine Ahnung, ein Drache vielleicht. Also, wenn ich dieses Sound höre, denke ich an einen Drachen am ersten So. Au, das hat wehgetan. Und da geht es auch nicht weiter. Ich kann auch nicht mehr den Raum zurück. Was soll das? Ach du Scheiße. Jetzt habe ich kein Schwert gerade mehr. Da habe ich zwei sogar auf einmal besiegen können. Komm, geh weg. So. Hier ist nichts mehr. So, da drüber war ich schon. Fehlen noch drei Räume. Ich glaube, der eine Weg, den ich starte, der war wirklich... Okay, man kann hier sogar durch. Perfekt. Okay, dann sind wir wirklich jetzt vor Bowser. Vor Bowser! Fuck, was rede ich für ein Schwachsinn gerade. Wir sind hier in Zelda. In fucking Zelda 1. Was wirklich echt nicht so scheiße ist, wie alle sagen. Wie gesagt, ich finde es gar nicht mal so schlecht. So, es kann eigentlich nur noch links von mir einen Raum geben. So. Und da war ich noch nicht und hier ist eine weitere Treppe. Okay. Und die wird mich dann, denke ich, zu ba ja, zu, zu Gannon führen. Und dann war es das, glaube ich, auch gleich mit diesem wunderschönen Spiel. Hm. Oh yeah, Mann, die Musik. Ach du Scheiße. Okay, ich bin auf jeden Fall jetzt ein Raum vor Gannon. War das... Kann ich da die Flöte benutzen? Nee. Schön, dass ich aber erstmal noch einen Boss besiegen darf. habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Weil gerne wird sicherlich richtig krass sein. Ich denke mal, ich muss ihn mit den pfeilen angreifen. Aber das Problem ist, ich muss halt auch erstmal mit seiner mit seinem Angriffs-Moveset klarkommen. Und ich habe auch nur noch die Leben übrig. So, und ich rüste einfach mal die Pfeile aus. Ich bin. Ich bin gar nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, ich glaube, ich brauche Lichter. Ah, ne. Oh, da ist Wir haben das Triforce. Der... des Mutes. Hä, ist der unsichtbar? Hä, ist das... Da Wir überleben das nicht, das sage ich euch. Das, nee, das überlebe ich nicht. Ach, oh mein Gott, Hilfe. Ich werde das. Ja. Ich überlebe es leider nicht. Ich überlebe es leider nicht. Okay. Dann werde ich jetzt einfach nur noch schnell mir uh, Potions kaufen. Ich meine, das ist schnell getan und dann muss ich einfach nur noch schnell schnell dahin. Es ist kein kurzer Weg, ist das Problem. Das ist halt echt kein kurzer Weg, um nach Genum zu kommen. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich krieg zumindest Bomben. Kann man sich nicht beschweren. Aber ich darf jetzt nochmal schön zu ihm zurücklaufen. Und das wird. Äh, okay. Ah ja stimmt, das ist einfach nur immer so gewesen bisher. Ich äh, rüste mal die Kerze aus. Wobei ich muss erstmal. Erst erstmal erstmal heile ich mich. So. Erstmal heile ich mich schön. Das ist das Wichtige. <lacht> ähm. Den Stab. Wenn ich schön was sehe. Ich überlege, soll ich nicht vielleicht sogar oben lang gehen? ich glaube, schneller vielleicht kann, kann ich mir vielleicht durch die wand hauen aber schön wie wir jetzt oben auch die karte vervollständigt haben das blöde ist nämlich dass ähm, die karte da oben links hier jetzt so ein bisschen sehr verzerrt ist finde ich komm her so Oh mein Gott, weiter mit dem... So. Oh mein Gott, da war direkt das Raubschleim. Oh, das sind sogar zwei. Ja gut. Aber jetzt habe ich richtig viele Leben auch. Wobei ich natürlich auch die Bosse noch mal machen muss. Aber egal, ich habe mehr Leben als zuvor und das ist das Wichtige. So. Äh, ich glaube, ich muss einfach nur rechts lang gehen, oder? Da, da, da, da. Hm, hm, hm. Vielen Dank, alter Mann, ich weiß, dass ich zum nächsten Raum muss. Hm, hm, hm, hm. Toll, jetzt habe ich mein Schwert Ding verloren. Nein, Mann, ich brauche Hilfe nicht. Dum, dum, dum. Oh mein Gott, Puh Arsch! Oh, ich hasse die Zauberer. Oh, ich, ich habe ein Zeitanhalt Ding, eine Uhr, eine Stoppuhr. Es ist wahrscheinlich eine Stoppuhr einfach. Von der Fledermaus getroffen. Aber es hat mir, glaube ich, keinen Schaden gemacht. Aber gerne hat so viel Schaden gemacht, obwohl ich äh, die Rüstung hier habe. Das ist krass. Da, da, da, da. Da, da, da, da, oh yeah, man. So. Gleich sind wir da. Ist er weg? Dum -dum -dum -dum -dum -dum -dum -dum. Oh mein Gott, Hilfe! Au, so, ich bin aber gleich da. Okay, noch zwei, drei Räume. Die ich überleben muss, und sind natürlich Magier da, die mir das Leben zur Hölle machen wollen. So. Ich habe sogar noch recht viele Herzen, da kann ich mich echt nicht beschweren. Oh mein Gott, das ist ein echt langer Weg. Ich gehe gerade, glaube ich, wirklich den direkten Weg zu gannen. Und zwar ohne, dass ich irgendwie Items noch holen muss und so ein Kram. Und das ist das Krasse, finde ich. Und hier muss ich jetzt nochmal... Ja, das sind keine so schweren Gegner. Das ist, das ist recht dankbar, der Raum. Aber ich glaube, ich muss gleich nochmal den Boss besiegen. Würde mich leider echt nicht überraschen. So. Und weiter. Aber ich bin echt gut ausgerüstet für den Kampf, denke ich mal. Also wenn es jetzt nicht klappt, war ich auch nicht. Oh, ich muss ihn noch nicht mal. Ich muss noch nicht mal das Ding sammeln. Ähm, ähm, ähm, ähm. Ich weiß nicht, wofür ich jetzt die Silberpfeile sonst gebrauchen könnte. Als wir kennen. So, Gannon. Ich weiß nicht, wofür du sonst gut bist. Oh, erwischt perfekt dreimal wischt. komm schon komm schon oh, schade jetzt kriege ich ihn gerade nicht mehr wo oh, habe ich ich glaube ich habe die nächste phase gehauen oh, warte muss ich vielleicht jetzt ja ich muss für reinschießen ist er besiegt Nur noch der, die Asche ist übrig geblieben und dafür braucht man also die Silberpfeile. Habe ich. Damit habe ich Zelda! Und damit habe ich das Spiel abgeschlossen. Wow. Thanks, Link. You are the hero of Hyrule. Yay! Triforce Party und total Disco Party. Finally, peace returns to Hyrule. This Ends, the Story. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Und ja, die Credits von den Leuten, die das hier alle ähm, programmiert haben. Wirklich super cool. Auf jeden Fall ein schönes Spiel, muss ich sagen. Es ist für die damalige Zeit echt ein gutes Spiel geworden. Another quest will start from here. Press the Start Button. Und da ist das Triforce von Gannon. Yay, wir sind 23 Mal gestorben. Das ist natürlich super geil gemacht von mir. Und ja, jetzt haben wir gar nichts mehr. Ich glaube, das ist jetzt die Second Quest, die Zelda 1 Second Quest, wo ich glaube mehrere, also es noch mehr, glaube ich, ähm, an geheimen äh, Shops gibt. Die Dungeons sind anders, mit anderen Gegnern, glaube ich, und sogar teilweise anders aufgebaut. Und auch alles stärker, denke ich mal. Ähm, und ja, was ich sagen muss zum Spiel. Schöner Soundtrack. Also für die damalige Zeit halt ganz, ganz schön. Die Musik ist sehr, sehr einprägsam. Gefällt mir. Freut mich auch, die gerne zu hören. Ich mag auch die Dungeon-Musik tatsächlich. Vielleicht als eine der wenigen. Ich mag die Musik sehr gerne aus dem Spiel. Zumindest die, die ich hier gehört habe im Laufe meines Spiel, äh, Spieles. Und, ähm, ja, ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen. Ich würde im Spiel jetzt, ja schon 87% geben hat schon spaß gemacht ähm, ist halt ein bisschen kryptisch heutzutage ähm, ist auf jeden fall nicht so einfach auf jeden fall es hat spaß gemacht und ich danke euch vielmals fürs zuschauen ich sag bis dann schau euer rocky bis zum nächsten projekt und zwar wenn wir keine ahnung was spielen zelda 2 vielleicht irgendwann sicherlich auch zelda 2 und das wahrscheinlich auch zu 100 es hat viel spaß gemacht und ich hoffe es hat euch auch soeben spaß gemacht ich sag bis dann schau euer rocky bis zum nächsten display